Wir möchten heute verschiedene Skigebiete in Google Earth markieren. Dafür müssen wir zuerst einmal unter Meine Orte mit der rechten Maustaste einen neuen Ordner hinzufügen. Dieser Ordner bekommt den Namen Skigebiete. Ein Klick auf OK und der Ordner Skigebiete sollte hier erscheinen. Wir geben jetzt einmal ein Skigebiet ein. Google Earth zoomt automatisch in dieses Gebiet hinein. Wir haben jetzt hier einmal Schladming und wir setzen jetzt am Ende einer Skipiste eine neue Ortsmarke. Dafür mit der linken Maustaste auf Ortsmarkierung hinzufügen klicken. Name der Ortsmarkierung ist nun Schladming. In weiterer Folge sollten wir die Ortsmarkierung noch exakt ausrichten und nachdem wir Skigebiete markieren möchten, werden wir ein anderes Symbol verwenden. Wir wählen hier den Skifahrer aus und klicken wieder auf OK. So, eine letzte Kontrolle, ob sich Schladming auch unter Skigebiete befindet. Falls dies nicht sein sollte, kann man Schladming einfach auf den Ordner Skigebiete ziehen und Schladming befindet sich somit bei den Skigebieten. Wenn man das Ganze nun speichern möchte, rechte Maustaste auf Skigebiete, Ort speichern unter und jetzt können wir das Ganze unter der Dateiendung KMZ mit dem Dateinamen Skigebiete speichern.